Mann! So. Ah ja. Ah, wenn die Scheiße hier mit rumschleppen, meine Fresse, ey. So, wir brauchen heute Das ist Saison. Jo. Äh, Bichwupp? Jo, brauchen wir auch, wa? Ja, machen wir hier. Ah! So brauchen äh, braucht man ja so, also, um den Tag zu kommen. kleines, kleines Bierchen. <lacht> kleines Bierchen. Natürlich brauchen wir ein kleines Bierchen. Äh, so. Äh, herzlich willkommen bei Toilet Management Simulator. Ich bin heute euer Hausmeister. Und, äh, ja, lassen wir die Immersion beginnen. Wenn ich jetzt mit dem Fingerschnipse, wird mein sehr talentierter Cutter Hendrik Schwarz den Hintergrund auskehren und die Immersion wird nachher perfekt sein. Dankeschön, Ami. So, Leute, herzlich willkommen bei äh, Toyland Adventure Simulator zum dritten Mal das Intro. Ja, klar, warum nicht? So, äh, auf einmal in den Ohren habe ich schon die Musik und wir steigen direkt ein, ja? Ja, okay. Ähm, ja, okay. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, was das mit Toilet Simulator zu hat, aber okay. Wir beginnen mit dem Spiel, meine lieben Damen und Herren. Ja, Toilet Simulator. Ich hoffe, ihr freut euch, so wie ich mich freue, dieses Spiel zu spielen. Ähm, es wird bestimmt sehr gut werden. Sehr gut werden. Ah. Wir haben gerade Fehler gemacht, wir hatten noch kein Spiel angefangen und auf Fortsetzen gedrückt. Das ist natürlich bei solchen Top-Produktionen immer fatal. Wir gehen jetzt mal auf neues Spiel und schauen da mal rein, was wir dort finden werden, ja. Was? Ja. Möchten Sie Bildung spielen? Ja, ich möchte gebildet werden. Ich etabliere morgen meine Arbeit. Vergiss nicht. Jeder muss scheißen. <lacht> Woo, okay. Geiler business so, ne? Jeder muss kacken. Ich mach was dagegen. Ich werde die Scheiße Geld verwandeln. Ja, Mann. Das ist Management, ja. Das ist die oberste Elite, die mit solch einem Gedankengang an die Sache rangehen. Oh mein Gott. Äh. Was zum Teufel machst du? Ha, ich pink. Oh Gott. Oh Gott. Oh, der packt ihn auch noch an. Solche Leute, tut mir leid. <lacht> Die Animation. Oh fuck. Mal sehen, was wir für diesen Obdachlosen tun können. Komm, jetzt macht er doch nicht wirklich. Bildung! Willkommen bei TMS. Stellen Sie das Zentrum der Kamera auf den. auf die nächste Taste ein und klicken Sie auf die Linke. Äh. Äh. Warte, ich muss, ich muss. Moment. Ich muss den richtigen Pegel haben, sonst kann mir das, glaube ich, nicht. Moment. So eine gute Schicht. Ihr hört auch ein gutes Bilden. Das Ganze nicht mal hoch. Oh. Ah! Ach so, ich soll auf den Pfeil klicken. Klicken Sie mit die linke Maustaste auf die Badezimmertür. Der redet so wie ich. Oh. Oh. Uiuiui. Hätte ich, hätt ich mal so... Oh, hätte ich mal so ein Buddy, Alter. Warum, warum können wir nicht noch mehr Duschsehen gucken? Okay, ähm, klicken Sie mit der linken Maus auf die... Okay, ich brauche... Da ist mein Wichmob, Leute. Wichmob? 10 Dollar. Sie können gekaufte Artikel auf Bewahrung im Kleiderschrank. Es gibt vier Wandabdeckungen. Sie können sie neben oder auf Wände klicken. Was? What? What? What the fuck? Ach so, okay. Oh, mein Wichmob. Hier ist ja alles drin. Hier ist Toilette Alles. Ah, guck mal hier. Okay. Irgendwann später. Okay. Oh, hier liegt... Was liegt denn hier alles schon für Scheiße rum? Zack, diese Animationen auch. Da. So können mal, so einen Job anfangen jetzt oder was? Mehr Kunden würden kommen, wenn es Toilettenpapier gäbe. Oh no, ich habe das Toilettenpapier nicht reingeklatscht. No, Es wäre schön, wenn ein WC-Schild an der Tür wäre. Okay. Komfort plus 2. Und 5 Dollar! Na, das geht los. So, dann warten wir auf Kundschaft, wa? Ey, wenn du scheißen musst, komm her. Hallo. Oh, der muss... So, wie so ein Stalker so ein bisschen... Los. Na, schauen wir was der so gegessen hat. Ah. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja, geht zu meiner Toilette. Na los. Na los. Geh zu meinem Klo. Los, da, hierhin. Ich spreche dir mal an, weil der muss bestimmt auf Klo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich bin nur Luftfee. <lacht> <lacht> uh. Uah. Ja, ja, ja, ja. Guten Tag. Oh. Unser erster Kunde. Unser erster Kunde. Es wäre schön, wenn ein WC-Schild an der Tür wäre. Ja, das machen wir jetzt. Wir schauen mal, ob wir hier so ein Schild finden. Ist das hier? Hochohmiger Hoch Bodenaufkleber. Ja, das ist so ein WC-Schild. Hier. WC vor, plus 4, so ein Scheißschild hier, geil. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Oh. Geht zur Tanzschule gegenüber von dem Haus, findet das Poster an der Wand. An der Tür der Tanzschule befindet sich ein Plakat. Über eine Anwendung ist etwas geschrieben. Vielleicht kannst du dort Freude treffen. Was? Ist hier so eine kleine Story eingebaut oder was? Ich will doch nur... Oh. Oh Gott. Könnte er es sein? Könnte das unser Großmacher sein? Oh Gott. Er hat auch nur Klein-Lulu gemacht. Ah. Herunterladen und mach mit bei der Party. Okay. Mit dieser Anwendung können Sie Tanzmädchen zu einer Party nach Hause rufen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ähm, Clara Evelyn Madison Oh nein, sag nicht, ich muss die Die aus der Tanzschule einladen Und Eigentlich sind das gar keine Tänzer Sondern, ihr wisst schon Ja, ähm, setzen wir hier hin Und dann schauen wir mal, ob jemand kommt äh, Guck mal ein bisschen aufs Handy Okay, machen wir mit Okay, Clara Hallo, oh, oh, oh, oh, Kunde. Ja, hallo, guten Tag. Oh Gott, Lilly ist der Hauptpreiser, aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Game? Wo bleiben denn Windwings? Die Kunden kommen. Das wird ein bisschen Spaß machen. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Alt-F 4 War lustiger. Ich höre jetzt hier auf. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist einfach zu kotzen. Äh, alle Entwickler, ja, oder sonst, wenn er das spielt, lasst doch mal ein paar Leute hier kommen. Es ist doch schön, wenn die Leute scheißen und pissen gehen. Und man, man macht dann die Sachen weg und so. Das würde Spaß machen. Aber hier passiert ja einfach nichts in diesem Drecksscheiß, ja. Also, mein Fazit. Trash-Game absolut. Dafür, dass ein paar Mechaniken drin sind und so. 3 von 10 Punkten. Also es macht am Anfang keinen Spaß, wenn es nachher besser wird. Geil. Aber es macht einfach so keinen Spaß. Ja. Also deswegen, Leute, ich pack ein. Das war's, ja. So, komm, Immersionen hier weg. Äh, hallo, kannst du... Mach einfach aus. Mach einfach aus hier. Mach aus den Greenscreen direkt da und wir sehen... Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Denkt hier dran mit Abonnieren und sowas. Und äh, ich gehe jetzt, geh jetzt richtig putzen, Leute. Ja, und dann kann ich richtig Geld verdienen. Und ich bin so ein Dreck hier. So, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.